Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Destiny 2 mit Excel. Wie bereits angesprochen werden wir jetzt heute hier die Rote Schlacht, die Mission auf dem Titan machen. Empfohlene Power 50, wer sich noch an die letzte Folge erinnert, wir hatten eine Power von über 150, das sollte also passen. Aufgabe bei den sinkenden Docks neupazifik archologie Aufgabe Hoffnung. Kommander Zavala baut einen Widerstand auf einem Mond von Saturn auf. Stell den Kontakt her und schließ dich dem Kampf an. Zavala hatten wir ganz am Anfang schon gesehen. Das war dieser glatzköpfige, glaube ich. Würde ähm, nicht glaube ich, das war der glatzköpfige Titan, den wir auf dem Platz äh, beschützt haben oder der uns beschützt hat mit seinem Schild. Ist wohl geflohen auf den Titan. Während wir uns auf der Erde rumschlagen, kraut er ab auf den Titan. Da sieht man wieder, Führungskräfte haben gewisse Vorteile. Also, auf geht's zum Titan. Wie immer, diese wunderschönen Ladescreen, was ihr jetzt aber sehen werdet, ist, wenn ich das richtig sehe, wir fliegen nicht auf die Erde, sondern von der Erde weg. In die Weiten des Alls. Oh, glaubt, dass Avala sie und die Überlebenden im Stich gelassen hat. Und jetzt gehen wir auch noch. Wenn wir blieben könnten wir sie unterstützen ja aber wenn savala wirklich eine gegenoffensive auf titan aufbaut dann können wir sie alle retten und die stadt zurückerobern ja die dame von der farm ist nicht so ganz begeistert dass wir zum titan abhauen weil sie sagt wir sollen ihr lieber dort helfen vorhutflotte hüterschiff 723 ist im anflug wir haben euer signal erhalten und sind kampfbereit hüterschiff savala hier es ist zu spät. Die Schar hat Titan überrannt. Es war ein Fehler, uns hierher zu bringen. Okay, irgendwer hat Titan überrannt. Das heißt, wir müssen es wieder richten. Und zwar müssen wir da rüber. Gehen. Also wenn ich eins gelernt habe, dann äh, unsere Führungskräfte sind furchtbar unfähig. Zumindest äh, scheinen wir im Dauerbund die Fresse. Wir sind hier, um zu helfen. Nein, wir haben schon zu viele lichtlose Hüter an die Schar verloren. Wir können diesen Mond nicht sichern. Wir haben unser Licht zurück. Was? Unmöglich. Commander, darf ich? Hüter, hier spricht Deputy Commander Sloan. Wir müssen eine Gegenoffensive planen. Dazu müssen wir diese Station erstmal auf Vordermann bringen. Eine Flotte muss ausgestattet, Hüter bewaffnet werden und es gilt, jede Menge abgefangene Übertragungen in der Rotlegion zu entschlüsseln. Es ist ungemein wichtig, dass wir Zugang zur Kommandozentrale der Station erlangen. Da kommst du also ins Spiel. Wenn du das Licht wirklich wieder hast, dann zeig es der Schar. Und Hüter, bitte, sei vorsichtig. Okay, wie es aussieht, wir sind die einzigen Hüter, die wieder das Licht haben, auch wenn es auf der Erde anders aussieht, da gab es ganz viele. Und es hängt mal wieder an uns, ist irgendwie auch nachvollziehbar, sonst werden wir kein Held werden. Was würden wir sonst hier machen? Hm, die Station ist schief und jetzt fällt der Container runter, obwohl die Station gar nicht schwankt. nette Quicktime-Events. Wir springen, hüpfen uns durch die Welt. Wie jetzt uns gefällt. So, keine Gegner, nichts. Wir rennen jetzt einfach mal hier über die Fläche. Und wieder fällt ein Container wortlos unter durch. Also die Menschen scheinen ähm, ja schon länger nicht mehr hier gewesen sein ich glaube nicht dass das gerade alles neu ist dass die Situation hier alles schief hängt dass Boote da so ein bisschen schief hängen so Clan EP scheint so als ob irgendwer aus meinem Clan auch noch am Spielen ist schauen wir uns das mal an wo sehe ich das wo sehe ich das ja hier zwei Leute aus meinem Clan spielen gerade Destiny 2 Aber, jetzt zu sein... Uh. Uh, uh. Puh, jetzt wird was runtergefallen. Hatte ich mit meinem Clan bisher noch nicht viel zu tun. Weil die meisten davon high level sind und äh, ich ja noch hier. Es schöne hohe Wellen, ein bisschen arg kantig. Vor allem da ist die Welle noch niedrig und jetzt gleich macht es ja also wird sie gleich groß werden, damit sie beeindruckender aussieht, schätze ich mal. Oder auch nicht. Ah, das sind die Rotenwellen. Hier liegen Boote rum. Auf dem Boot hinten ist die Station. Nur zu, halt drauf! Ah, ich komme hier nicht durch, außer... Tja, dazu sage ich jetzt mal nichts. Ich dachte irgendwie immer, ich hätte... Der Einstieg auf Stufe äh, auf der Taste ähm, V ist äh, der Nahkampf ist aber leider C. Ich habe jetzt Ausweichen gedrückt. Guck mal, da hing Messer in der Luft. Hier ist die Kamera, kann ich auch nicht kaputt machen. Und ich muss nach oben. <lacht> diesmal die richtige taste getroffen was war das hier die titanstädte aus dem goldenen zeitalter waren einst der stolz der menschheit wir dachten sie seien verlassen aber ich war ein Narr, zu denken die schar würde sich nicht so weit ausbreiten was ich noch nicht ganz verstehe ist die menschheit hat ein goldenes zeitalter und dann ist das alles abgekackt wird irgendwie nicht erklärt warum das so ist ob wir nun kein goldenes Zeitalter mehr haben. <lacht> Hauptsache, ich springe 100 Meter weit. Zavala! Ein oh. ganz mieses Gefühl. Wieder Einstieg eingeschränkt. Star Wars-Spruch. Dramatische Musik. die Kugeln, die ich anrennen kann, damit sie verbrennen. Ein Gegnerportal. Scheinen neue Gegner zu sein. Die kenne ich jetzt noch nicht. So, meine Ultimate ist bereit. Sinkende Docks. Sind wir sind halt bei den sinkenden Docks. Okay, Sloan. Wir sehen das Kontrollzentrum. Verstanden. Weiter vorrücken. Commander, bei dem Tempo können wir mit der Planung unserer Gegenoffensive anfangen. Dann können wir im 0, nichts vor den Stadttoren aufschlagen. Wenn es doch nur so einfach wäre. So, mal wieder kann ich nicht wiederbelebt werden. Oh, sie können auch schießen. ich schätze ich muss hier runter und natürlich sind hier weitere Gegner also war hier runter der richtige Weg ich hoffe das ist nicht wieder eine du musst nach oben, lauf nach unten Story laufen wir ja schon mal nach oben das ist ja gar nicht so schlecht das flattern der flangen macht mich ein bisschen nervös ich höre weitere gegner I didn't know sah rein. aus als hätte die Schar eine Art Ritual durchgeführt wir sollten uns mit Ikora unterhalten, sie weiß so ziemlich alles über Scharmagie niemand hat Ikora oder Kate gesehen seit die Stadt gefallen ist so, Ikora scheint verschwunden Kate war, dass die Tussi vom Flugzeug wahrscheinlich also also Hängt es wieder mal tatsächlich an uns? Granatwerfer aufgeben. Schauen wir mal, ob dieser Granatwerfer besser ist als meiner. Penumbra 159. Feuerrad 100, Magazin 7. Oh. Hm. Nehmen wir den nochmal. Haben wir sonst irgendwelche besseren Sachen gekriegt? Hier lohnt sich nicht. Mmh, ein neuer Umhang. Sieht aus wie der alte Neuen Blau. Da ist das Kontrollzentrum. Rollen den Laden auf, dann kommen wir. Donc on regarde ici d'où on Wir haben es geschafft, Sloan. Perfekt. Untersucht die Umgebung, bevor ihr zum Kontrollzentrum vorrückt. Das hier das Kontrollzentrum ist Kontrollzentrum, das wahrscheinlich... Oh. Und es sieht so aus, als ob wir gerade auf eine Schafgutstätte gestoßen sind. Vernichte sie. Überall ah, liegen wir. sind wohl nicht dazu. Ich bin nicht darüber, ja dass ich hier den Brutstelle zerstört bin. das Nest beseitigt, sind auf dem Weg zum Kontrollzentrum. Gut gemacht. Sorgt für reine Luft. Wir kommen auf euer Signal. Ja, da denkt der Gegner kann mich einfach fertig machen. Aber... Ja, schon ist so ein scheiß Ritter. Ah, stirb. Ja, ist jetzt hoch oder runter. Beseitige den Befall um die Kommandozentrale herum. Dann tun wir das mal, wa? Das ist auch nicht schlecht, ist, dass da ganz viele Gegner sitzen. war doch schon mal hier gibt es auch zum Einsammeln, das ist schon mal schön. Ist Munition, hier ist noch mehr Munition und irgendwo auch noch Gegner. Erledigt. Verstanden. Savala und ich sind auf dem Weg. Oh, das ist die Kommandozentrale. Frage mich, warum ich hier alles aufräumen muss und nicht meine Hüterkollegen. Gut, ich habe das Licht, die nicht. Wir nähern so. uns der Landeplattform. Kommt hoch damit wir euch applaudieren können. Oh, da scheint nach oben zu gehen. Kommt hoch und ich laufe schon wieder Treppen runter. Dieses Spiel. Katzen. mit meiner richtigen Ausrüstung. Das ist der -Peter. Ich wollte es nicht glauben. Wenn das Licht wieder zu dir gefunden hat, gibt es vielleicht Hoffnung für uns. Unsere Streitkräfte schwinden weiter. Wir können uns und die Überlebenden nicht länger schützen. Und ohne das Licht sind wir dann überhaupt noch Hüter. Kommander! Ohne Generatoren halten wir nicht durch. Wellenenergiewandler liefern den Strom, aber dank der Schar bedürfen sie einer Wartung. Wir kümmern uns drum. Ja, das dachte ich mir. er nicht hat und äh, wer auch immer die Schal ist hat ja alles kaputt gemacht deswegen sind wir jetzt die neuen Mechaniker und dürfen die Generatoren reparieren. Okay, wir sind noch nicht fertig. Jetzt, wo wir das Kontrollzentrum erreicht haben, müssen wir noch für Strom sorgen, bevor wir uns um unsere Flotte kümmern können. Commander Savala hat gesagt, du hast dich freiwillig gemeldet. Ich regle das Taktische. Schiffsmeisterin Holiday liefert technische Unterstützung. Die Mission ist simpel. hier rein, leg den Schalter um, verschwinde. <lacht> Sloan schafft es echt, Sachen total einfach klingen zu lassen, was? So, Holiday scheint doch noch zu leben. Wenn ich mir das mal so angucke, da sind hunderttausende, Millionen von Schiffen. Ich verstehe bis heute nicht. Also wir können wohl offiziell offensichtlich hierher fliegen. Ähm, wir haben hier auch die technischen Fähigkeiten, um... So Riesen Dinge auf einem Mond zu bauen, der meines Wissens nach quasi aus Wasser besteht. so das heißt also Eis. Titan müsste ein Eismond sein. Und ich hoffe, ich blamier mich jetzt hier nicht. Sollte dem nicht so sein, könnt ihr mich gerne in den Kommentaren berichtigen. Aber der Titan dürfte eigentlich auch keine Atmosphäre haben oder auch keine solche. Deswegen gehe ich stark von aus. Hier hat Terraforming stattgefunden. Ähm woraufhin wir uns dann zur so plattform breit gemacht haben also schon eine technische meisterleistung hier haben wir auch so riesen ufos gebaut die inzwischen wohl eingenommen sind da hinten sieht man so ein ufo das abgesoffen ist eines verstehe ich einfach bis jetzt nicht warum so viel hier weg was ist hier passiert warum ist die menschheit so ein arsch ähm ja, jetzt ist es logisch, wir von den Kabbalah angegriffen, aber wenn ich dem Zawala richtig zugehört habe, dann haben wir das nicht einfach so verlassen, also wegen den Kabbalah verlassen, sondern sind wegen den Kabbalah erst wieder hierher. Die Frage ist, warum haben wir den Mond oder die Taten verlassen, warum wohnen hier keine Menschen mehr? Eventuell wird das im ersten Destiny-Teil erklärt, hier wird es nicht erklärt, finde ich etwas schade. Gerade da Destiny 1 auf dem PC nicht verfügbar ist, habe ich auch keine Chance, eventuelle Destiny 1-Story wieder zu verstehen. So, wir sind auf dem Titan, das ist der Saturnmond, deswegen die mir oben der Saturn mit seinen wunderschönen Ringen. Bis jetzt, was haben wir Neues gelernt? Neues Map, neue Umgebung, neue Gegner. Ich frage mich, wie viele Gegnertypen es in diesem Spiel gibt. Immer noch weniger, immer noch wenig Hintergrundgeschichte. Und der letzte Hüter auf Erden, wollte ich sagen, in diesem Sonnensystem bin wohl ich. Zumindest der letzte, der sein Licht hat. Auch wenn das auf der Erde irgendwie anders aussah, da waren ja viele andere Spieler, die wohl alle in dem Fall keine Hüter sind. kriegen wir neue Stiefel, schwacher Brustschutz. Ähm, von daher würde ich sagen, lassen wir das hier erstmal mit der Story sein. Mehr gibt es in der nächsten Folge. Wir gucken uns noch ein bisschen das Spiel an. Kurz zur Übersicht. Hier sieht man, wenn man Tab drückt, seine Mission. Drückt man länger Tab, sieht man die Karte ich mir auch gar nicht angeguckt habe vom Titan. Also hier ist die Sirenenwacht. Hier sind die sinkenden Docks, von denen sind wir gekommen. So, hüpf, hüpf, hüpf, hüpf. Das Rick ist wohl dann das Ding da drüben, wo wir auch hin müssen. Schönes ist wegpunkte sieht man immer erst, wenn man einmal die Tab-Taste gedrückt hat. Vorher zeigt es einem keine Wegpunkte an. Wahrscheinlich für die harten hier ist eine mission das ist meine aktuelle mission flutanker ist wohl auch einfach beschreibung solarium aboretium also das ist die ganze map von dem titan zumindest von dieser mission nebenan der titan hat noch eine größere map hoffe ich zumindest einfach mal, kann ich mal drauf, weil Oh, die Map der Erde ist auch nicht wirklich größer. Ich muss jetzt neidlos zugehen. Dafür, dass es angeblich ein Open World Shooter ist, hat es doch recht kleine Maps. Hier sieht man nochmal Freunde, Clan. Also über Tab kann man quasi alles regeln. Wenn man E drückt, sieht man auch die Missionen. Äh, da sieht man, dass der neue Fokus ist. Schmelztiegel ist der PvP-Bereich. Da kriegt man einfach Punkte, wenn man das macht und hier die aktuelle Story-Mission. Dann kam über F 1 in seinen Charakterbereich. Hier sieht man einmal den Clan, in dem man ist. Ich bin gerade bei den Onkel Nauten, das ist ein Streamer, dem ich einfach mal zum Spaß beigetreten bin. Ähm, werde ich, wenn ich was besseres finde, wahrscheinlich nicht lange bleiben. Aber ich fand die Beschreibung einfach gut, ohne Skill, ohne Aiming, ohne Orientierung, auch mal ganz viel Spaß. Das trifft auch so ein bisschen auf mich zu. Jeder Clan kann wohl ein Level erreichen. Dazu kann ich pro Woche 5000 Punkte beitragen. Wir brauchen 100.000 Punkte und haben 45. Der Clan kann Aktivitäten abschließen. Ich habe Optionen, Clan verlassen. Hier sehe ich die Clan-Member nochmal Charakter, die Bildschirm habe ich euch ja schon gezeigt. Das sind meine Ausrüstung. Hier kann ich dann Skills wählen. Gut, jetzt habe ich ein neues Abzeichen. Da ich gerade den Weg des Scharfschützens ausgeskillt habe. Hier oben geht es auch noch ähm, der Weg des Banditen. Da mache ich aber mehr Schaden kann schneller nachladen. mein Messer explodiert und die Kanone kann einfach schnell sechs mal abgefeuert werden statt äh, stärkere äh, statt einzelnen drei schüssen und hier kann ich euch noch nichts zu sagen es gibt noch ein subscreen da sieht man dann sein schiff das kennt ihr aus dem ladebildschirm ich glaube ist auch nur dafür da da kann ich kreuzungsabzeichen wählen dann nehme ich jetzt mal die pistole weil ich jetzt hier pistolenheld bin kann Emotes wählen, also hier bumm dort oder das hier. Also ich habe nur drei. Da drüben kann ich zeigen. Oder ich kann salutieren. Wenn man wieder hochgeht, Status sieht man hier noch mal kurz, wie Punkte jedes Ding hat. Im Schnitt bin ich wohl bei 158. Engramme sagt mir noch nichts, das werde ich euch dann mitteilen, sobald ich mal weiß, was das ist. Waffenabzeichen, nochmal Dämmerlichkristalle. Äh, kann man überall auf der Erde sammeln, ob es hier geht, weiß ich noch nicht. Soll man zu Darren Kay im Trostland bringen, um den Wert herauszufinden, der sagt mir nur leider gar nichts dazu. Ähm, diese Tokens hier brauche ich, um den Ruf bei ihm zu steigern, der ist nur leider auch schon maximal aber eventuell geht es ab level 20 weiter weil da steht dann ab level 20 passiert erst was hier sind perks damit äh, kann ich meine rüstung verbessern oder meine waffen hier kann ich die farbe ändern das gucken wir uns gleich mal an ja, zum beispiel hat das ding hier perk slot kann ich hingehen und sagen ja, nicht. Ja, ich kann nichts tun ich weiß nicht ob überhaupt ob ich irgendwo was ausrüsten kann nein hier Ah, hier kann ich sagen, ich möchte mehr tanken. Mach jetzt einfach mal, nachher verliere ich das Ding, ist mir egal. Kostet mich 250 Klimmer. Ah, drei Stück habe ich. Eins habe ich verbraucht und ich kriegs es auch nie mehr wieder, wie es aussieht. Dafür tanke ich jetzt mehr. Und ja, die Farben in dem Fall sieht man. Acht Stück davon, fünf Stück davon, drei Stück davon. Kann man sich mal die Vorschau anzeigen lassen. Dann sieht die Rüstung so aus orange grün statt blau grün rot hier säße dann rot grau aus finde ich recht cool aber da ich die rüstung dauernd wechseln werde macht es keinen sinn gibt es hier auch lila äh, braun grau und dann gibt es noch die einstellungen ähm, ich habe die fadenkreuzfarbe hier geändert äh, man kann sagen Helm ja nein also in Mission immer ja oder auf dem Kampf Schlachtfeld nein äh, dann in der Farm zieht das ab hat man auch glaube ich am Anfang kurz gesehen Hintergrund Okubazie Dingens das glaube ich kann das sein Weiß ich nicht genau was das jetzt tut. Lassen wir es einfach mal beim Standard. Wer Chat kann. Äh, Team Chat. Blöd ist, es gibt keinen richtigen Clan Chat. Und das ist so ein bisschen. Also ich, ich habe hier einen Chat, aber Einsatz Team, Einsatztrupp Team. Ich kann hier nicht irgendwie Clan, Slash, Clan, Test nicht, Slash, das kann ich mir Team Einsatzdruck Whisper antworten und sieht also wirklich viel Auswahl habe ich nicht Clan Chat nur über die Destiny App auf dem Smartphone ähm, ist ungeschickt gelöst man verlässt sich da gerade am Computer wohl mehr auf Discord und TeamSpeak wobei es dann auch bleiben wird so, erster Eindruck vom Titan, erste Mission auf dem Titan durchgespielt, ein bisschen was erklärt. Es kam noch die Frage auf, Moment, das schaue ich jetzt nochmal schnell nach, ähm, ob man seine Skills wechseln kann. Ist zwar schon ein paar Folgen her, aber wie ihr seht, ich kann ja jederzeit Skills wechseln sagen, ich möchte Ziel suchen, Granate, die Granate oder die die Laser auslöser. ich habe ich immer die Zielsuchende, hier kann man ausweichen, auswählen, Waffe nachladen oder Nachkampffähigkeit wieder vollständig aufladen, ich nehme die Waffe, wie man springen möchte und so weiter, das habe ich euch ja alles schon mal ein bisschen kurz gesagt, ähm genau, dann, war es das für heute, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.